Howdy Partners! Willkommen bei Dickwild 2! Ja, Schauen wir uns mal ganz kurz hier um auf der Map oder im Menü, sieht auch ganz cool aus. Auch hier wieder wie bei vielen Spielen der Comic Look. Hier haben wir unsere Würstchenkanone. Kanone, die haben wir im Menü, aber äh, gleich kriegen wir normale Waffen. Die kann man wirklich echt viel abschießen, ein bisschen so trainieren. Hier ist der Dick Wild. <lacht> er stört sich aber auch nicht, dass wir hier mit Würstchen auf ihn schießen. Ja, um was geht es sich in Dick Wild 2? Die Flüsse sind von toxischem Schlamm irgendwie befallen und die Tierwelt mutiert. Und Gegen diese Tierwelt müssen wir auch äh, schließlich kämpfen. Wir müssen den Schlamm auch äh, befreien vom Fluss. Auf diesem Fluss sind wir nachher unterwegs. Schauen wir uns aber erstmal hier das Menü an. Also es gibt einen Singleplayer-Modus und einen Multiplayer-Modus. Ich hatte mal kurz den Singleplayer angetestet, so zwei, zwei Runden. Ja, checken wir mal hier die Settings, also wir haben einen Waffenwinkel, den wir einstellen können. Wenn ich den jetzt hier wirklich auf Null stelle, seht ihr, geht die Waffe hoch und ich habe jetzt echt irgendwie ein falsches Feeling von der Waffe her, deshalb habe ich das auch 10 gestellt und äh, so ist das für mich eigentlich ganz in Ordnung. Das muss halt jeder für sich selber anpassen. Dann haben wir äh, Haptics. Haptics ist das Vibrieren äh, des Controllers? Den geht nur auf Low, Normal oder Off. Ich habe mir es auf Normal. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn der äh, Controller so, sich so ein bisschen äh, ja, bewegt oder vibriert beim Schießen. Kommt so ein bisschen äh, Immersion rüber. Ja, dann haben wir die Sounds. Hier können wir wieder die Spuren ein bisschen anpassen. Ich habe die Musik ein bisschen runtergefahren, weil ich es schon echt sehr laut finde, wenn man das hier auf, auf volle Pulle stellt. Ja, Video haben wir hier. Zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal Anti-Aliasing und einmal Bloom-Effekte. Bloom-Effekte sind ja diese ja, Lichteffekte, sag ich mal. Können wir mal auf High-Quality stellen, sollte eigentlich passen. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt und der Speicherstand wird auch wahrscheinlich noch da sein. Oder ist nicht da. Ne, scheint nicht da zu sein. Fangen wir oben mal an. Und ja, dann wünsche ich mir viel Spaß. So, und schon sind wir auf dem Fluss? Ich kann schießen. But gone all wrong. The man. I'm ready. Ah, hier können wir Waffen freischalten. Wir können Sachen kaufen. Medikit eine Weste und so weiter, aber ich glaube, wir haben doch wir haben 150 Dollar. Das heißt, ich, ich zieh mal hier so eine Weste mir an und dann geht es auch schon los. Okay, jetzt können wir hier nichts auswählen. Wir sehen aber hier den Weg, den wir fahren. Wir können nachher immer auswählen, ob wir links oder rechts fahren wollen. Happy Hunting. Okay. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön Und da kommen die Piranhas und die wollen uns ja so gern Also noch, noch scheint es echt super leicht zu sein, aber das wird später so heftig, finde ich da, nachladen müssen wir nicht, wie ihr seht Wir können einfach draufholzen alles kaputt schießen, dann kriegen wir auch ein bisschen Dollars und können uns ein paar Upgrades kaufen. So, und jetzt hier sind wir auch schon an der nächsten äh, Phase, wo wir entscheiden müssen, links oder rechts. Aber erstmal kommt hier unser kleiner Dick. <lacht> unser kleiner Schwanz. <lacht> okay, wir haben 495 Dollar. Wir können aber, glaube ich, nichts... Doch, wir könnten was freischalten. Eine Schrotflinte, okay. Die würde ich gerne mal probieren. Und die müssen wir auch wirklich immer für beide äh, Hände kaufen. Das heißt, ich kaufe jetzt eine mal für rechts. Und dann ist hier alles rot, weil wir haben kein Geld mehr, aber ist egal. So, und jetzt müssen wir entscheiden: links oder rechts. Wir fahren mal links. Ready? Never make the same twice. I it five, six times, just to be sure mal gespannt was sie kann ich habe beim beim probieren habe ich mal die uzi gespielt die kann ich nachher auch mal kaufen aber die verzieht echt tierisch also ist nicht so einfach mit der uzi zu schießen ich hätte es echt gerne gezockt mit jemanden aber ich habe jetzt auf die, auf die schnelle keinen gefunden der das spiel auch hat Wow. Da merken wir es wird schon ein bisschen schwieriger Junge! Wir sind ja böse! Wow! Sturm! Oh Gott, ey! Aber diese Springviecher und scheiße! <lacht> Können wir den auch kaputt machen? Nö. Wow. Boah, die Frösche. Alter, ist das normal? So, jetzt mal wieder hier. Also, zu, zu zweit ist es hoffentlich angenehmer. Puh, wir waren nicht gut. Oder ich war nicht gut, aber ich habe den Schlüssel. Also, der goldene Fisch war der Schlüssel. <lacht> der sieht lustig aus. Ich glaube, außerdem dem versuche ich mir nachher ein Thumbnail zu bauen. <lacht> okay, wir haben wir nicht genug Kohle für. Das heißt, wir nehmen mal ein Midi pack gleich, oder? Gator Boot, increase Max Health bei 10. Plastic Bumper. Okay, kaufen wir. Nochmal Medikits und los geht's. Wir are ready. You brave to say goodbye, you. Wo sind Wo sind unsere Bumper? Oh Mann, ey. stirb du Mistvieh. <lacht> Mann, ich hasse mutierte Frösche. Mal auf die Fesseln sind wir beide direkt weg. Yes. Explodier. 45 Energie noch. Power-up ready. Ah ich glaube auch Power-Ups, die muss ich gleich mal probieren. Also irgendwelche Buttons war das. Okay, ja, wir brauchen definitiv Heilung. Gut wäre nochmal Heilung, ne? weil wir haben echt nicht mehr viel. Okay, das war's auch fast schon. 3 Second Power-Up-Time. Was haben wir denn sonst noch hier? Ist alles noch besperrt, okay. Okay, hier muss ich wieder entscheiden, links oder rechts. Jetzt gehen wir mal rechts. Und wir haben Power-Up. Ich muss gleich mal gucken, wo wir den aktivieren. Also ich merke beim Bewegen schon, dass das Bild so ein bisschen ja, sich aufbaut. Ich hätte den Blumeffekt effekt doch nicht auf High-Quality stellen sollen. Auf jeden Fall sehr lustige Musik. Ach jetzt kommen wir mal wieder Komm, komm, komm, komm! Was da? Ha, den haben wir aber gekriegt. Oh, hat er uns beschossen. Schlüssel wieder? Ist da ein fettes Vieh da gerade. <lacht> ist das Boah. Also mit zwei wäre schon cool. Dann kann einer links, einer rechts so ein bisschen gucken. Eventuell da mithelfen. Würde ich auf jeden Fall gerne mal ein Gameplay mit aufnehmen, zu zweit. You done. Hit it. Ja, ja, Start Money Bonus. Dann schauen wir mal, was haben wir jetzt hier? Okay, ich gehe noch mal ganz kurz in die Settings, stelle noch mal hier Video so ein bisschen runter, dass dann besser wird. Und dann machen wir mal die nächste Map. Normal ja, Nightmare will ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. This here mine used to be run by my brother Uncle Jim Bob. Ain't nobody heard from him in a while. Can you go check what's going on down here? I don't like the noises. Maybe Jim Bob dug too deep. Ja klar, wir gucken nach deinem Onkel. Jim Bob. Okay, habe ich jetzt schon wieder. Bleiben die Freischaltungen nicht aktiv? Ne, scheinbar nicht, ne? Okay, hätte ich jetzt erwartet. Okay, wir haben 250 Dollar. Ja, wieder eine Weste und dann war es das auch schon, ne? Ja. Oh, noch abends. Im Dunkeln. Das Gute bei den Revolvern ist, man kann schnell abdrücken. Bei der Schrotflinte hat man so ein bisschen so eine kleine Zeit. Das ist wie, wie so im Vergnügungspark jetzt ein bisschen. Okay, wir sind in einer Art Mine. Und wir machen jetzt alles platt. Die Maulwürfe haben keine Chance. Ah, ja, zerfetzt der Typ. Die Träger leiden hier. Oh, da ist er doch, oder? Nee, ist wieder dick. Hat schon einen angenehmen Weg hier genommen, oder was? Stay well ja, stay away well and listen! Junge! Ich hier meinen Arsch! 720 haben wir. Schrotflint hatten wir ja schon. Können wir hier was nehmen? Auch nicht. Okay. Nehme ich jetzt meine eine OZI, um euch die mal zu so zeigen. Dann haben wir noch 270. Komm, Plastik-Bumper. Wir gehen links. Ready. Seht ihr, wie die... ...wie die verzieht? Das ist schon heftig. Ah, wir machen den Weg frei hier. Ja. Ja. Jetzt habe ich Linsenabstand hier wieder gerade gehabt. Wir sprayen einfach mal rum und hier mit Zielen Schwierig. Da kommt schon mal. Komm. noch? Lamar. Ach du Scheiße. Geh doch kaputt. Hat sie das die, die dicke Hummel oder Scheißhausfinchigme oder was ist das? Da schien die Finger hier immer den Trigger zu ballern. Da ist die Uzi schon ein bisschen angenehmer. Auch oh, einfach nur halten. Aber guck mal. Aber auch so große Dinger ist hat schon ganz gut die Uzi. Oh. Zwei Uzis wären wär bestimmt auch nicht schlecht. 960 vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen. Ah, Powerabgleich im Kopfball im Power-Up benutzen. Ich habe es eben schon wieder vergessen. spiel ja, wir, wollen, wir müssen uns erstmal hier heilen. Heilung. Nochmal Heilung. Spielbumper. bumper Und dann ballen wir uns noch einen Ozi. Gar nicht so schlecht, oder? Komm. Zwei ocs Es bleibt uns nichts mehr. Jetzt müssen wir, in den harten Weg gehen. Ne, wir gehen zweimal links. So. Jetzt kriegst du das Spiel aus. Oh, die Hinterweltler musik Es wird natürlich schwierig, die gleich richtig zu treffen. Jetzt müssen wir uns erstmal mal um was anderes kümmern. Ich vermute mal, dass so auch geht. Ja, okay. Ohne Cobra. Oh, so ein kleiner Schutzschild wäre nicht schlecht hier. Eins, zwei, drei, vier. Ey, das schaffe ich nicht Ja, ist klar <lacht> Das geht ja ab Haus du ab Oh. Power up, Mann! Shield gun. Hey, wir müssen, ja, hätte ich jetzt echt gerne ausprobiert, aber wir müssen uns heilen, sonst sind wir gleich sowas von am Arsch. Blöd, dass man diese Bumper hier nicht sieht. Oder haben wir die anderen Seiten? Nö. Okay. Ja, das war doch schon. Und los geht's. Jetzt haben wir noch Fledermäuse hier. Ich habe jetzt gerade probiert. Ah. Was ist der Power-Up hier? Oh, das, das macht Spaß. Oh, jetzt ist er weg, der Power-Up. Oh. Ah, Arschkarte, Jungs. Okay, heftig. Wie sollte man den Fisch so schnell kriegen? Komm, komm, komm, komm! Wir haben nur noch 10 e Energiepunkte, das schafft man nicht. Aber das ist das Ziel, das ist das Ziel! Das ist das Ziel! Da ist das Ziel! Yes! <lacht> Alter, war das knapp. Habe ich jetzt doch zwei Schlüssel gekriegt oder hätte ich drei finden müssen? Ich glaube, das waren drei. Den einen Fisch habe ich nicht gekriegt. Uh! Ah, ab da... Schalte man dann die Waffen frei. Shotgun Trial. Jo. Ja. Machen wir. <lacht> ja, machen wir noch und dann. Reicht das auch erstmal zum, zum. um zu zeigen, wie das Spiel so ist. Aber ich will den Koop-Modus hier ausprobieren, definitiv. Yeah. Perhaps ein bisschen, but oh well. Can you test them out by clearing this hierarchy stretch of forest? If you make it through. I will put them up for sale in all shops on y'alls journey. Yeah, I have a powerful shotgun here. But this so von from kaputt, Junge. Challenge. I designed these powerful shotguns, perhaps a bit too powerful. But oh well, use them to clear out the waters. yeah. Ja. clearing, that's so was from here. Oh, das, das ist schwer, das ist schwer. Ach Leute. Nicht nee, klar. Nee, wie, wie soll man das denn schaffen? schaffe ich mit meinem machen zum Menü mit meinen Dick Wild äh, Skills schaffe ich das noch nicht. Dann probieren wir die nächste. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. bin Wir nehmen gar nichts für die erste Tour hier. Oh, da geht's ja. Auf jeden Fall cool, dass sich die äh, Maps hier immer verändern. Vom Look her. Es sind die äh, Gegner, sind jetzt Ratten? Wir sind auch noch auf Alligatoren unterwegs. Komm. Morgen baue ich neue Controller, aber ich muss die Trigger noch mal reparieren. haben wir mal gut Geld gesammelt. Ich glaube, wenn man sich nachher dieses Schutzschild holt, ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert oder was das aushält. So, jetzt kaufen wir uns mal so ein Schild. Okay, kann man die noch wechseln auf die anderen? Nein, ist natürlich jetzt scheiße. <lacht> Oder? Swap. Ah, doch, cool. So, Restore Energy. Okay, wir haben... Ah, Ich dachte, ah, nee, dieser Balken war ja Power Up. Ja, okay, dann nehmen wir das hier und los geht's. Wir gehen rechts rum. Äh, nein, links. Wir wollen ja einen Schlüssel mitnehmen. Boah, es hat ein, ein kleines... ...Schild. Alter. Kann man ja nichts mehr tun. Also einen Feuerball vielleicht abwehren, dafür ist es vielleicht gut. Okay, scheint seinen Zweck zu erfüllen. Das Schild. Oh Gott! Stirb, Rorotte! Ist Stirb! Du hatte mal wirklich genommen hier. Was bist du denn für ein Tier? Da wird ja immer gemeiner hier. Ich glaub, nee, das ist ja gar nicht mehr, gar nicht mehr händelbar hier. Du Scheißkarte, Hau ab. Oh ne, ich brauche eine andere Waffe, das ist hier die Hölle. Solange wir die Musik nehmen, ist alles okay. Ein Power-Up haben wir jetzt, okay. Das ja, Schild fand ich jetzt nicht schlecht, aber äh, mit einer, einer Knarre ist das echt blöd. Komm, wir hauen uns jetzt hier die Uzi rein. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, aber okay. Das Ding noch kaputt. Boah, die Uzi ist so schlimm. <lacht> Alter, das ist ja.. Also ich geb gleich selber aus hier. Wer soll das schaffen? Das ist so unfair. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Schutzschild. <lacht> nee, nee, Leute. Also wenn das mit zwei Leuten dann noch, noch schwieriger ist, dann... groß äh, Mahlzeit. Also ich muss das unbedingt in Koop zocken. Also wer da Bock drauf hat, hat das Spiel und will eine Aufnahme mit mir machen, könnt euch gerne bei mir melden. Egal ob YouTuber oder nicht YouTuber. Ja Leute, das war Dickball 2. Ich hoffe euch hat das Gameplay hier gefallen. Pff, mein Fazit, also echt lustiger Shooter, aber macht wahrscheinlich also mir... Mit Sicherheit mit zweimal mehr Spaß als alleine, weil wer soll so, sowas hier schaffen? Besonders die Uzi ist meiner Meinung nach ein bisschen zu krass äh, von der Streuung her. Die kann man ja irgendwie gar nicht wirklich aufs Ziel äh, abfeuern. Die geht ja überall hin, nur nicht da, wo sie hin soll. Ich habe das Gefühl gehabt, überall da, wo ich hinziele, da kreist sie einmal so rum. Ja, aber echt kein schlechtes Spiel, macht mit Sicherheit Spaß und im Multiplayer nochmal mehr... Äh, vom Fun-Faktor her. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wer noch kein Abo da gelassen hat, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich echt darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.